Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute trade ich mit Broker VD Forex. 60 Sekunden. Mein Starttrade beträgt hier 200 Euro. Ich gehe 2-5 mal mit dem gleichen Betrag ein. Zuvor schaue ich mir die Wirtschaftsnachrichten an. Wir haben wichtige, sehr wichtige News in allen Hauptwährungspaaren. Zunächst so suche ich mir einen Einstieg. Metatrader 5, nach meinen Einstiegskriterien, unter Berücksichtigung meiner sieben Indikatoren und des perfekten Chartbildes, US-Dollar, Kanadisch-Dollar, sieht gut aus, müsste allerdings noch etwas fallen. Den MetaTrader 5 könnt ihr noch kostenlos von meiner Sa Sa äh Webseite downloaden. Wer sich für meine Strategie interessiert, kann noch bis 31.12. bis zu 849 Euro sparen. Im nächsten Jahr wird, wird es dieses Privateinzelcoaching nicht mehr geben. Also schlagt dieses Jahr zu. Out US-Dollar. sieht gut aus. steige ich ein. Bin jetzt insgesamt viermal mit dem gleichen Betrag drin. Aktuell ist wenig Bewegung. Vorhanden. Sieht aber gut aus. alle vier Trades gewonnen bis zum nächsten Mal, adios